Danke, Schütze ist ja die nächste Show. Aufgrund der Corona-Pandemie wird wir momentan leider keine Vorstellung geben. Das tut uns leid. Ja, meine Damen und Herren, nehmen Sie als Anteil, sind Sie dabei, fließen Sie an. Das muss man gesehen, das muss man ja mit erliefern. haben. Denn fortwährend ist hier einlass während ist das zu sehen. Sie brauchen hier auf keinen Anfang zu warten. Sie kommen jetzt zur richtigen Zeit. Sie kommen jetzt im richtigen Augenblick. Wenn Sie eine außergewöhnliche Show sehen wollen, eine außergewöhnliche Show miterleben wollen, dann laden wir Sie jetzt herzlich ein. Das sollte jeder gesehen, das sollte jeder miterlebt haben. Es ist eine fantastische Show. Es ist eine Einmalige Sammlung verschiedener Exponate, die noch nie auf einem Volksfestplatz gezeigt wurde.